Prävention für Wirbelsäule und Gelenke mit NSP-Produkten in der EU. Die beiden Hauptprodukte der NSP. Immer Flex und Collagen. Zwei wichtige Fakten über Knorpel- und Wachstumshormon. Wie können wir sie anwenden? Tatsache Nummer 1. Im Knorpelgewebe eines Erwachsenen gibt es keine Blutgefäße. Tatsache Nummer 2 eigenes menschliches Wachstumshormon trägt wesentlich zur Wiederherstellung von Knochenbindestrich, Muskel- und Knorpelgewebe bei. Im Knorpel befinden sich keine Blutgefäße. Nährstoffe gelangen aus der Synovialflüssigkeit in den Knorpel. Nicht aus Blut. Es ist wichtig. Die Methode der Penetration wird als Diffusion bezeichnet. Die Diffusion von Nährstoffen aus der Synovialflüssigkeit ist der einzige natürliche Weg, den Knorpel zu ernähren. Es gibt keine Blutgefäße im Knorpelgewebe, die die Genesung beschleunigen könnten. Knorpel ist schwer zu reparieren. Es gibt keine Blutversorgung, keine Möglichkeit der Zellteilung zur Regeneration. Wie erhält man gesunden Knorpel? Füttern Sie sie, genau die Substanzen, die den Knorpel wiederherstellen. Bewegen, damit die Wirbensäule komprimiert und gedehnt wird. Physiologisch nicht zu viel. Kompression und Dehnung der Wirbelsäule und der Gelenke verstärken Diffusionsprozesse. Genau auf diese Weise können Nährstoffe in das Knorpelgewebe gelangen. Dies ist kein schneller oder sofortiger Weg. Es funktioniert definitiv. Aber nicht schnell. Es ist physiologisch. Daher ist es notwendig, Knorpelgewebe fast ständig zu nähren und zu dehnen, komprimieren. Dehnen und drücken bedeutet Bewegung. Fahrrad fahren, spazieren gehen, spezielle Dehnübungen machen. So. Im Knorpelgewebe eines Erwachsenen gibt es keine Blutgefäße. Knorpel wird durch Diffusion ernährt. Es ist möglich, die Versorgung des Knorpelgewebes mit Nährstoffen zu erhöhen. Sie müssen Ihren Knorpel aktiver bewegen. Was bedeutet das für die Wirbelsäule? Es ist möglich, die Ernährung der Bandscheiben zu stärken. Die Kompression und Dehnung der Wirbelsäule ist moderat und sanft ermöglicht es Ihnen, die Ernährung der Bandscheiben zu erhöhen. Was bedeutet das für die Gelenke? Eine moderate Steigerung der körperlichen Aktivität hilft, den Knorpel besser zu ernähren. Eine Wiederherstellung des Knorpelgewebes ohne Bewegung ist möglich. Aber in diesem Fall sprechen wir über Injektionen in die Gelenke und nicht über die Einnahme von Kapseln mit Nahrung. Manchmal ist es notwendig, und hier geht es um die Behandlung. Wie helfen NSP-Produkte? immer Flex. Enthält Kontreutin, MSM, Glucosamen. Collagen. Es sind diese Produkte, die aus jenen Substanzen bestehen, die notwendig sind, um die Gesundheit des Knorpelgewebes zu erhalten. Auch für Hautstrukturen, Blutgefäße und überall im menschlichen Körper, wo es ein tragendes Gerüst gibt, Bindegewebe. Prävention ist Ernährungsunterstützung und körperliche Aktivität. Es verbessert die Effizienz der Nährstoffnutzung. Bewegung inklusive. Dehnung und spezieller Ernährung. Tatsächlich sind dies die beiden Hauptfaktoren, die die Chancen auf einen gesunden Zustand der Gelenke und der Wirbelsäule erheblich erhöhen. Fast bis ins tiefste Alter. Zweite wichtige Tatsache. Eigenes menschliches Wachstumshormon hilft erheblich bei der Wiederherstellung von Knochenbindestrich, Muskel- und Knorpelgewebe. Das bedeutet, dass bereits minimale körperliche Aktivität die Produktion Ihres eigenen Wachstumshormons erhöht. Wachstumshormon hilft, geschädigtes Gewebe zu reparieren. Erhöhen Sie die Knochenmasse. Erhöhen Sie die Muskelgröße. Knorpel wiederherstellen. Reduzieren Sie das Volumen des Fettgewebes und ersetzen Sie es durch Muskeln. Was muss verhindert werden? Arthrose des Hüftgelenks. Die Hüftprothese ist eine häufige und gefragte Operation. Wann ist ein Hüftgelenkersatz erforderlich? Bei Gelenkschäden, wenn die Beweglichkeit eingeschränkt ist, und Schmerzen auch außerhalb der körperlichen Aktivität bestehen. Der häufigste Grund für einen Gelenkersatz ist Arthrose. Andere Ursachen sind Rheumatoide Arthritis, Frakturen, septische Arthritis, dysplastische Prozesse. Wem wird ein Gelenkersatz angeboten? Der Gelenkersatz ist eine große Operation. Es wird normalerweise empfohlen, wenn andere Methoden, wie Physiotherapie, Steroidinjektionen, nicht helfen, Schmerzen zu lindern und die Mobilität zu erhöhen. Bei starken Schmerzen wird eine Operation empfohlen. Eingeschränkte Beweglichkeit in den Gelenken. Eingeschränkte Bewegungsfähigkeit. Die Schmerzen sind so stark, dass Schlaf- und Lebensqualität gestört sind. Alltägliche Tätigkeiten, wie Einkaufen, Baden, sind erschwert oder unmöglich. Die Person ist aufgrund von Schmerzen und Bewegungsproblemen depressiv. Es ist unmöglich zu arbeiten, die Sozialisation ist kaputt. Dies ist der Grund für die Operation. Kosten einer Gelenkersatzoperation. In Israel ab 17.000 Dollar. Bandscheibenvorfall ist ein weiterer Grund für die Prävention. Leider besteht bei einem Bandscheibenvorfall die Gefahr der Strangulation. Dies bedeutet die Notwendigkeit einer Operation. Der Bandscheibenvorfall ist eine Folge dystrophischer Prozesse in den Bandscheiben. Sie bestehen ebenfalls aus Knorpel. Die Symptome einer Bandscheibendegeneration hängen vom Grad der Schädigung ab. Schmerzen, Funktionsstörungen, Bewegungsstörungen, erhebliche Störung des normalen Lebensstils. Wie verteilt es sich? Belastung innerhalb der Bandscheibe im gesunden Zustand und bei Degeneration der Bandscheibe. Nach der Operation nimmt die Instabilität der Wirbelsäule zu. Reoperationen bei Wirbelsäulenhernien sind keine Seltenheit. Wissenschaftler erinnern. Die alternde Wirbelsäule ist ein wichtiges Thema für alle. Chronische Schmerzen in verschiedenen Körperteilen. Nicht nur Nacken und Rücken. Einige der häufigsten Erkrankungen sind mit Bandscheibenvorfällen verbunden. Ein Trauma oder eine andere Beschädigung der Bandscheiben führt zu Ihrem Vorstehen. Bandscheibendegeneration Stenose des Kanals, in dem sich das Rückenmark befindet. Dies ist eine gewaltige Komplikation und eine Erklärung für die Notwendigkeit von Operationen bei komplizierten Wirbelsäulenhernien. Arthrose, wie behandelt man sie, und wie lindert man Schmerzen? Aber wie auch immer, sagen uns die Koryphäen der Welt. Schmerzlinderung ist möglich zu behandeln, um für immer zu heilen, gibt es objektiv nichts. Sie können die Verschlechterung der Situation stoppen. Der Arzt versucht, die Motorik zu verbessern, Schmerzen zu lindern und eine Verschlechterung zu stoppen. Übung als sichere und akzeptable Methode für alle. Flexibilität und Ausdauer steigern. Reduzieren Sie Schmerzen und Muskelkrämpfe im Allgemeinen gut verträglich sind Schwimmen, Gleichgewichtsübungen, Wandern, Radfahren und Taichi. Es wird empfohlen, vor Beginn eines neuen Trainingsprogramms einen Arzt zu konsultieren. Guter Rat! Wenn alles so schwierig ist mit der Behandlung, so früh wie möglich vorbeugen. Tolle Produkte, die nur für die gesunde Haltung des Bewegungsapparates geschaffen wurden. Collagen NSP enthält genau die Kollagenarten, die für die gesunde Haltung von Wirbelsäule und Gelenken benötigt werden. Die erste Art von Kollagen wird für Sehnen, Bänder, Knochen und Haut benötigt. Die dritte Kollagenart für Haut- und Blutgefäße. Bonus, junge, gesunde, strahlende Haut. Menschliches Wachstumshormon. Eigenes menschliches Wachstumshormon hilft erheblich bei der Wiederherstellung von Knochenbindestrich, Muskel- und Knorpelgewebe.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 Regulierung des Kohlenhydratstoffwechsels Regulierung der Funktion des herz kreislauf -Systems. Erhaltung der kognitiven Funktionen auf dem richtigen Niveau Die Produktion des eigenen Wachstumshormons nimmt mit zunehmendem Alter deutlich ab. Die Wachstumshormonsekretion nimmt nach dem 30. Lebensjahr erheblich ab, um etwa 15% pro Jahrzehnt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Diese wichtige Tatsache über das Wachstumshormon, mit der wir begonnen haben. Körperliche Aktivität erhöht den Spiegel des Wachstumshormons im Blut. Es wird in größeren Mengen produziert. Es wird ausgeschieden und in größeren Mengen in den Blutkreislauf abgegeben. Dies ist der Effekt körperlicher Aktivität. Sie dürfen nicht schwierig, nicht schwer und nicht lang sein. Zum Beispiel 30 Minuten zu Fuß in moderatem Tempo. Leichte Dehnung. Durchführbare Bewegung, Schwimmen, Radfahren. Die Hauptsache ist die Beständigkeit der Bemühungen. Wachstumshormon wird nur bei körperlicher Anstrengung produziert. Sein Einfluss ist nicht nachhaltig. Im Vergleich zu Injektionen von Medikamenten mit Wachstumshormon. Der Anstieg der Wachstumshormonproduktion ist nicht so dramatisch. Im Vergleich zur Verwendung von Injektionen mit Wachstumshormon. Wachstumshormoninjektionen in die Gelenke halfen in Experimenten bei der Wiederherstellung des Knorpels, der Steigerung der motorischen Aktivität und der Schmerzlinderung in 93% der Fälle von Arthritis. In Experimenten an Mäusen wurde gezeigt, dass niedrige Wachstumshormonspiegel die Lebensdauer verkürzen. Ein sehr wichtiger Punkt. Die Zeit für die Freisetzung des Wachstumshormons ins Blut ist eine Nachtruhe. Wichtig! Nicht nur nachts. Nachttiefer Schlaf es gibt Informationen über menschliches Wachstumshormon. Es ist gut untersucht, es ist auch bekannt, dass seine Freisetzung ins Blut nachts während des Tiefschlafs erfolgt. Schlafstörungen führen zu einer Abnahme des menschlichen Wachstumshormonspiegels. Dies ist eine weitere Erklärung dafür, warum Schlafmangel Übergewicht und Probleme mit den Gelenken und der Wirbensäule hervorruft. Nachtruhe ist wichtig. Was hilft dir nachts beim Schlafen? Magnesium, Lecithin omega 3 und hvp eine ausreichende versorgung mit b-vitaminen ist wichtig b-vitamine sollten tagsüber eingenommen werden sie können beleben daher werden sie abends nicht betrunken was ist los wenn wachstumshormon nicht ausreicht muskelgewebe ist knapp knochengewebe auch fett häuft sich an die risiken von diabetes und fettleibigkeit nehmen zu stimmung und leistung sind gering die lebensqualität Menschen mit niedrigem Wachstumshormonspiegel leiden häufiger an Depressionen. Kognitive Funktionen, einschließlich Lernen und Gedächtnis, stehen ebenfalls in direktem Zusammenhang mit dem Wachstumshormonspiegel. Was wissen wir über das menschliche Wachstumshormon? Somatotropin, menschliches Wachstumshormon, wird synthetisiert und sowohl in der Medizin, als auch in Sport und Fitness weit verbreitet. 1989 wurde Wachstumshormon vom Olympischen Komitee verboten. Nebenwirkungen von Injektionen mit Wachstumshormon sind bekannt. Und wie kann man die Erholung von Muskeln, Knorpel und Knochengewebe beschleunigen, wenn, wenn kein Wunsch besteht, Wachstumshormoninjektionen zu verwenden? Es sei denn, es gibt gute Gründe für eine solch ernsthafte Therapie. Aber ist es sehr wünschenswert, den Zustand des Bewegungsapparates zu verbessern? Wachstumshormon muss nicht gespritzt werden. Es kann unabhängig entwickelt werden. Durchführbare körperliche Aktivität kann sein Niveau leicht und kurzzeitig erhöhen. Normalerweise ist dieses Niveau bei Menschen nach 45 Jahren niedrig. Es ist unmöglich, die beschädigten Strukturen ihres Körpers mit einem niedrigen Wachstumshormonspiegel wiederherzustellen. Aber es ist möglich, den Wachstumshormonspiegel zu erhöhen. Regelmäßige, durchführbare, konstante körperliche Aktivität ist der Schlüssel zur Wiederherstellung vieler Funktionen. Nicht nur Wirbelsäule und Gelenke. Was kann noch verwendet werden? NSP-Produkte, die für das Knochen- und Nervensystem nützlich sind. Kalzium mit Vitamin D. Natürlich ist es für die Knochengesundheit notwendig. Bei einer gesunden Wirbelsäule geht es um den Erhalt der knorpeligen Bandscheiben und um den Schutz der Knochenstrukturen, Wirbel. EVA Flex. Es enthält Kontreutin, MSM, Glucosamin. NSP stellt Kontreutin und MSM her. Mehr über Kollagen. Es gibt ein zweites NSP-Produkt. Mit Collagen. Es ist sehr angenehm zu tragen. Chlorophyll zur besseren Aufnahme aller nützlichen Stoffe. Chlorophyll als Entgiftungsmittel. Chlorophyll als erste menschliche Nahrung. Omega-3, Lecithin und Magnesium. Ein hervorragendes Trio zur ernährungsphysiologischen Unterstützung des Nervensystems. Gefäße, das Herz, sie sind auch nützlich. Und mehr über nerven beruhigen sie sich normalisieren sie den schlaf entwickeln sie im traum die für die genesung notwendigen substanzen für diese zwecke verwenden wir das produkt hvp hopfen baldrian passionsblume ernährungsunterstützung für nervengewebe regeneration und reparatur geschädigter zellen für diese zwecke verwenden wir vitamin b komplex vitamin d nicht nur für die knochengesundheit Immunität, Stimmung, allgemeine Gesundheit. Zusammenfassen. Vorbeugen ist immer besser als heilen. Es ist möglich, Leiden und Situationen zu vermeiden, in denen keine Wahl mehr bleibt. Starten Sie gezielte Maßnahmen zur Gesunderhaltung Ihrer Wirbelsäule und Ihrer Gelenke. Schonen Sie Ihre Gesundheit. Seit mehr als 50 Jahren unternimmt NSP alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass Menschen auf der ganzen Welt... Erhalte und verbessere deine Gesundheit.